Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das so ausspricht, aber ich versuche mal die deutsche Begrüßung. Einen wunderschönen guten Tag, Deutschland. Deutschland mit dem Song Perfect Life, oder wie ich es liebevoll nenne, Titanium Teil 2. Ey, aber echt, oder? Der Anfang? <lacht> das ist der Wahnsinn. Ich dachte, jetzt kommt gleich Anna Kendrick rein und macht einen Remix ja. raus, also für ja, Pitch ja, Perfect. Aber das ist Wahnsinn. Das hat nicht geklappt. Ja, schade. Ist ein okayes Lied, ist aber auch irgendwie nicht mehr. Also ich. Verstehe Deutschland da nicht, okay. ähm, wie, man, wie, wie wir da immer wieder solche Lieder hinschicken können. Ey, Mann, guckt euch die europäischen Länder an, schickt irgendwas Partyhaftes hin. Ich habe jetzt gerade den neuen Song von Helene Fischer gehört. Ja. Ich weiß nicht genau, wie er heißt, irgendwie mit Herz, Herzbeben oder so. Ja. Mhm. Ist ein richtig geiler Dance-Song wieder. Mann, zum ESC musst du irgendwas Peppiges, Schnelles schicken oder, oder halt ne, ne, m, irgendwas Neues. Aber, aber das ist so ein Standard-Pop-Song. Ich verstehe nicht, warum wir da sowas hinschicken. Das kann für mich nicht funktionieren. Levina heißt sie, ja. ist eine riesensängerin. Hm. aber als ich jetzt den Ausschnitt vom, vom Live-Auftritt gesehen habe, hm. das war auch irgendwie keine Ahnung, ob sie heiser ist oder sie war auch nicht richtig drauf und dann Outfit, ey, grau in grau in grau, das funktioniert aber im Wenn, ich, wenn nicht. Wenn ich es beschreiben würde, die Farbe würde ich sagen grauenhaft. Ich fand aber auch den Host mega unsympathisch, wie er sie interviewt hat. Also, der hat sie auch nicht gut dastehen lassen. Nee, hat er nicht. Der Ja, lass mal, stell dich mal neben mich, wie groß du bist. Und so: Ja, in Deutschland leben nur zwei Meter große Frauen. Ja, natürlich. Weil und halt, blond. Ja, natürlich. Aber, aber ganz ehrlich, was haben sie ihr denn auch für eine Frisur gemacht? Ja. So eine harte harte Frisur nach hinten. So: Wir müssen uns in Deutschland halt wieder grau präsentieren ja. mit harter Frisur, ja. mit zwei Meter großen Frauen, die wir äh? gerade quasi in den Krieg schicken können. und Ja, so. ja, ja genau so. Das sieht ist aus. Äh, da haben noch die schwarzen äh, Lederstiefel gefehlt. Ja. Und dann, dann, ja. dann wären wir auch im traditionellen Bereich. Ja, also, genau. <lacht> ey, ganz ehrlich, Deutschland, es tut mir leid. Also es tut mir auch für uns leid. Aber ja. ey, das ist nichts. Das ist leider nichts. Nee, ich wünsche Ihnen natürlich viel Glück, ja. Aber man muss es auch realistisch einschätzen. Ich glaube, wenn der Song in den Halbfinals gewesen wäre, wäre der auch nicht weitergekommen. Es fehlt auch im Prinzip auch an allen Innen und Ecken. Charisma fehlt auch. Also es, ist einfach, es sieht einfach kühl aus, nicht nach Spaß aus. Genau. Es geht um Perfect Life und da steht jemand in Grau. Also Perfect Life ist ja ist eher grau. So. Ja. Ist ja eher so. Ja, ja genau. Previt <lacht> Ukraina, Torwald mit Time. Ist euer Herr, der an den Start geht und den Titel verteidigen will. Ja, ich habe mir die Live-Performance mal angeguckt von den äh, guten Herren, von diesem krassen Rock-Song oder was auch immer das ist. Welches Genre ist, ist, nicht, ist nicht mein Ding, sage ich schon mal vorne weg. Aber die Performance sieht ganz witzig aus. Die haben so muskel an und da in ihrem Körper, also so wie ins Fleisch eingearbeitet, sind so Digitaluhren, uhren die runterticken. Mm die mich allerdings an meinen Wecker erinnern und deswegen hasse ich diese Performance. <lacht> Sieht ganz nett aus optisch her, es ist, ist ganz cool und der Song hat auch ein bisschen was, aber der wird dann zu hart. Also ich finde den, ich finde ja speziell ganz gut, aber der wird zu speziell wirklich nur in eine Richtung und der macht auch nicht wirklich Spaß, dass du sagst, so ja, das ist jetzt hier der Partysong für heute Abend, sondern eher für um drei machen wir mal nochmal andere Musik rein, wir sind jetzt alle schon besoffen, dann macht einer Pogo <lacht> auf der Bühne und dann geht es noch ein bisschen ab, ja, aber ähm, so richtig ist es jetzt nichts also, ich bin da voll bei dir. Ich finde, man merkt an den Hosts, an der ukrainischen Show und an dem Song, dass die Ukraine keinen Bock hat, den Titel zu verteidigen <lacht> und die Show nochmal nächstes Jahr zu machen. Oh, wow. ähm, also, man muss einen Punkt geben, weil man sagt, das ist der einzige Rocksong an dem Abend, aber es ist leider kein guter Rocksong. Der ist blöd, der ist, wirkt unter den ganzen anderen Lieder einfach, Liedern einfach zu aggressiv auch. Ja, aggressiv und fehl am Platz. Ja, irgendwie auch irgendwie. Ich. Ähm ja, ich kann auch gar nicht die, die Lyrics irgendwie mal rekapitulieren gerade, aber. Es ich verstehe das vor allem nicht. Da hat die Ukraine letztes Jahr so ein Stimmungssong hingeschickt. Ja, ja so ein Partylied. Ja, und dann sowas. Ich verstehe euch nicht, Ukraine. Bonjour la France. Euer Song Requiem, ähm, natürlich wieder ganz traditionell in Französisch gesungen. Ich glaube, Frankreich ist das Land, was am meisten in Landessprache singt. Aber aber Split, ne? Auch? Split, ja, ja, ja klar. Ja. Also aber fängt Französisch an, ja, im ja, Refrain ja, geht es ja. dann Englisch mit einem Mix zu Französisch rüber. Ähm, haben ja auch äh, eine schöne Sprache. Also, haben eine super schöne Sprache. Ja. Französisch ist wunderschön. Französisch ist eine wunderschöne Sprache. Ja. Auch hier muss ich sagen, es ist ein okayes Lied. Mhm. Ist äh, eine sehr attraktive junge Frau, wie sie da steht. Habe ich äh, auch geschrieben. Sehr attraktiv. Siehst du? Aber ist kein Gewinnerlied. Also damit wird Frankreich keinen Blumentopf gewinnen. Mhm. Da sind wir auch schon durch tatsächlich mit den sechs letzten Songs, die wir noch besprechen mussten oder wollten. Bevor wir den Gewinner küren, mhm. würde ich dich gerne mal was fragen. Erzähl. Die Big Five. Mhm. Ist das ein Nachteil, dass sie nicht im Halbfinale sind? Oder ist es wirklich ein Vorteil, weil sie sich nicht mehr beweisen müssen und vielleicht fitter sind oder was auch immer? Ja, da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht, weil... Zum Beispiel den ähm, Portugiesen jetzt, den, den kennen jetzt auch ganz viele und können, haben recherchiert, wer ist es und haben ein bisschen geguckt und ver ver verfolgen ihn auch richtig. ja. Also was er macht, ähm, ob das nicht wirklich besser ist, da aufzutreten, die, die Eier zu beweisen, bewertet zu werden und dann vielleicht aber auch schon ein Publikum zu gewinnen. Also wenn du einen guten Song hast, dann ist das natürlich ein, ähm, könnte das ein Vorteil sein, da gut abzuschneiden, weil dann baust du dir eine riesengroße Lobby auf, dann spreaden das auch Leute und dann sage ich dir zum Beispiel, ey, wenn du jetzt zum Beispiel keine Zeit gehabt hast, das zu gucken, ey, guck dir mal den Auftritt von den Portugiesen an oder sowas und dann gefällt es dir total gut und dann interessieren sich mehr Leute dafür. Also ich glaube schon, dass man da sich eine, eine, eine Crowd ähm, aufbauen kann und Zuschauer auch binden kann, als wenn man jetzt nur am Samstag auftreten würde. Ich sehe das absolut genauso wie du. Okay. Ähm, ich finde, ähm, also vielleicht strengen sich dann die Länder sogar noch mehr an geile Songs rauszuhauen. Weil sie wissen, ey, das ist nicht safe, dass wir im Finale sind. An dem Portugiesen ist das beste Beispiel. Der kriegt tierische Medienpräsenz auf einmal seit Total, dem ersten ja. Halbfinale. Ja. Du kannst dir Fans aufbauen. Du äh, bist sogar noch schon mal von einem großen Livepublikum, wo du performst. Mhm. Du hast dich quasi schon mal bewiesen. Ähm, du kriegst Feedback von den Leuten. Und du kriegst halt viel größere Aufmerksamkeit. Das kann sich, wie du sagst, das kann, kann sich im Internet verbreiten. Und ja. auf einmal wird der, wird der Song ein Hit. Und... Ja. und und du bist auf einmal, obwohl du vorher, vor den ganzen Auftritten, beispielsweise bei den, bei den ganzen äh, Buch, Buchhaltern irgendwie mhm. an Stelle 10 warst, bist du auf einmal auf Platz 2, 3 und dann ist alles wieder drin. Jetzt würde ich das tatsächlich gerne so machen, dass wir sagen, wen wir jeweils gewinnen lassen würden, also wer unser Gewinner ist und dann, was wir aber glauben, wer gewinnt letztendlich. Mhm. Also dein Gewinner und der offizielle Gewinner, den wir ja tatsächlich schon kennen. Du fängst mit deinem, mit deinem Sieger an. Okay. Also mein Sieger ist für mich dieses Jahr ganz klar Italien. Der einzige Song, den ich repeate bis zum geht nicht mehr. Ähm, ich mag Pizza. Ich mag das Lied. <lacht> Passt einfach. Ja, mein Sieger ist nicht Italien. Ich habe mich für den ähm, jungen Bulgaren entschieden, oh. der im zweiten Halbfinale so wahnsinnig überzeugt hat. Mann, der Song klang wie auf CD. Ja, hat ja ein echt Ein geiles super Ding. Also ich, wenn ich wählen könnte, ich würde Bulgarien gewinnen lassen. Richtig, richtig tolle, geile Nummer. Stark. Geil. Kommen wir jetzt zum offiziellen Gewinner. Ich hoffe, wir haben beide den gleichen gewählt. Ja. Ähm, verrückt hätte ich auf der CD, als ich den Song auf CD gehört habe, niemals gedacht, dass er das gewinnt. Hm. Es wäre auch, wir wissen es ja nicht mein Sieger. Ich finde ihn jetzt auch nicht mega sympathisch. Hm. Aber ich sage Portugal gewinnt das Ding. Sehr gut, sage ich auch. Portugal. Echt? Ja. Portugal wird es schaffen, allerdings aus einem Grund und den muss ich jetzt hier mal anbringen und dir äh, niederlegen und zwar wird er die Jurywertung gewinnen. Es wird so sein, dass jedes, jede Jury in jedem Land, das ist so ein bisschen wie bei des Kaisers Neue Kleider, sagt, ja, das ist ein sehr intellektueller Song und ich verstehe, ja. was er damit gemeint hat, Er hat ja. ein paar Jazz-Elemente reingebracht und keiner von diesen Affen, die in diesen Jury sitzen, ja. wird sagen, ja, aber wisst ihr was, Leute? Irgendwie ist nicht so viel Spaß in dem Lied. Der ist scheiße. Lass ihn mal nicht so hoch wählen. Aber alle werden sagen, nein, nein, ich verstehe, was er meint und kommt mir fast die Tränen, ja. werden sie sagen ja. und so rumsitzen ja. der und sagen. Der fühlt das, ja, der in fühlt seiner das. Performance, der fühlt das, der ja. lebt das richtig, ja, und, Das ist ein Künstler. Und dass er ein Jackett anhat, das ja. er sein Opa getragen hat, was 50 Nummern zu groß ist, das ist, das ist, das musst du reininterpretieren, auch in die Geschichte, die er erzählt, ne? Ich weiß zwar nicht, worüber er redet, aber er, er sagt es, wie er es sagt, ist wunderschön. Und keiner von den Idioten, die da sitzen, und sagen, so Leute, der Song ist okay, aber nicht so krass. Ja. Aber alle werden sagen, so, nee, der ist künstlerisch so wertvoll, ich persönlich mache ja nur scheiß Popmusik, aber wenn einer das kann, dann äh, der gute Salvador, äh, Portugal, ist Salvador Sorbal mit Amor Pelos Dios, das ist ein wunderschönes Lied und so möchte ich das haben und deswegen geben wir dem zwölf Punkte und dann ist es wieder so. Zweite Jahr hintereinander, dass das Publikum einen anderen Song äh, gewinnen lässt als die Jury. Und dann sollten wir nochmal überlegen, ob das mit der Jury so schlau ist, weil da drinnen anscheinend nur Trottel sitzen. Also Leute, hier habt ihr vor der Live-Show den aktuellen ESC-Gewinner schon gehört. Wir sagen, es gewinnt Portugal und ähm, es kann nur besser werden. Ja. <lacht> Das war unsere Power-ESC-Woche. Ja. Ähm, wir haben uns natürlich aber schon das nächste Thema überlegt. Ja. Und zwar würden wir auch ganz speziell diesmal mit euch über Online-Dating sprechen, oder? Ja, Online-Dating, Dating-Apps oder ähm, und auch die Geschichten, die dabei zustande kommen. Berichtet uns von euren Erlebnissen und von euren Erfahrungen, die ihr mit so einer App habt. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was dabei zustande kommt. Und für die, die sich nicht so gut auskennen, ich werde recherchieren heftig in dem Bereich und ähm, euch dann auch mal erklären, was da so äh, los ist. Ihr könnt uns eure Geschichten natürlich hier drunter kommentieren. Ähm, ansonsten haben wir eine E-Mail-Adresse, wo ihr uns hinschreiben könnt. Wir haben eine Facebook-Seite, dort mhm. könnt ihr uns private Nachrichten schreiben. Mhm. Und dann, wie Andi schon sagte, wir wollen lustige Geschichten hören von euch, äh, krasse Erlebnisse. Oder, oder vielleicht auch sagt ihr, sagt ihr vielleicht sogar, ähm, nee, finde ich scheiße so. Das, das ganze ja, Online-Ding ja. nervt mich. Ich finde das echte Leben viel besser. Egal, wie eure Meinung dazu ist, schreibt uns. Wir bauen die mit in die Sendung ein. Und ähm, dann wird das, glaube ich, eine richtig, richtig coole Folge. Ja, hat euch das Video gefallen, dann lasst uns doch einfach mal einen Daumen da und abonniert unseren Kanal. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und verbreitet einfach die Kunde, dass Lass mal reden auf der Welt ist und ähm, werdet glücklich. Das hast du wunderschön oh. gesagt und ich glaube, man kann diese Folge nicht besser als mit diesen Worten beenden. Aus diesem Grund sagen wir au revoir und shine on. ESC-Wocheende. Ey, ähm, das geht immer so schnell. Es ist richtig viel Arbeit. Äh, geiles Feedback von den Leuten ja. bekommen, ähm, viele Klicks auf den Videos, viele Nachrichten bekommen. Hat Wie, sich viele, gelohnt. Viele, viele Comments auch. Ne? Ja, viele genau. Comments Leute, die ihre Liste, Leute, die gesagt haben, ey, da seid ihr ganz falsch und so. Auch Leute, die teilweise recht hatten. <lacht> ja. Also war, war, war gut. War gut. Hat Spaß gemacht. Ich äh, freue mich aber auf jeden Fall auch auf, auf das nächste Thema. Ähm, ich glaube, das, das kann sehr interessant, das kann sehr lustig werden. Ich werde die ganze Woche rum für, ähm, äh, rumrecherchieren, <lacht> was man über Online-Dating so wissen kann. Ich glaube, das wird lustig, oder? Ja, glaube ich auch. Ich habe auch jemanden, mit dem ich äh, mich treffe und ähm, mit dem ein bisschen <lacht> spreche. Echt? Wirklich? Ist ja, ja. ja, ich habe jemanden, ja. Okay, Mensch, es ähm, hat Spaß gemacht mit dir. Hat wirklich eine coole ESC-Woche mit dir. Vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben? Nee. Okay. Das hat in letzter Zeit so gut funktioniert. Handschlag oder Faust? Handschlag.